B wie Bedarf Als Bedarf bezeichnet man die Leitungen, die in den nächsten Jahren notwendig sind. Ein Vorhaben ist dann energiewirtschaftlich notwendig, wenn es Engpässe im Übertragungsnetz behebt. Diese Engpässe entstehen unter anderem durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Dadurch ist das bestehende Stromnetz überlastet, was den Bau von neuen Leitungen erforderlich macht. Ein Beispiel. Bis 2024 werden in Schleswig-Holstein erneuerbare Energien mit einer Leistung von 7,2 Gigawatt hinzugebaut. Das entspricht einer Größenordnung von etwa sechs Atomkraftwerken. Um den im Norden produzierten Strom in die Regionen zu verteilen, in denen konventionelle Kraftwerke abgeschaltet werden und gleichzeitig nicht genügend erneuerbare Energie zur Verfügung steht, sind neue Leitungen also energiewirtschaftlich notwendig. Der Bedarf an neuen Leitungen wird zunächst von den Übertragungsnetzbetreibern ermittelt. Die Bundesnetzagentur überprüft und genehmigt diese Vorschläge, damit am Ende nicht mehr, aber auch nicht weniger Leitungen gebaut werden als nötig.